Die Kommandanten haben wir nicht ausgeschaltet. Da ist schlecht. Wo sind wir jetzt hier? Dachterrasse oder was? Warum ist das? Warum ist hier so viel los? Lass mich durch. Verdammt, ich verbrenne. Ich gibt es ein Checkpoint? Wo sind wir? Was war das? ich gern. Was will diese Roboter hier? Alter ah, das ist Auf, Aufzug. die Aussicht genießen. Ihr denkt vielleicht, dass hier sei die Halle. Aber von hier aus sieht's aus wie das Paradies. Naja. Nicht ganz so. Hat er gerade die vierte Wand durchbrochen? Mit uns geredet? See guns can be ignore him. So ist das. Wo sind wir jetzt? Und wo ist weiter? Okay, es war eine Baustelle. Das waren mehrere. Äh, später. Das ist eine ganze Armee. Wäre das denn wissen sollen. Nochmal der noch einer sein. Ja, genau dich meine ich. Und Panzungen. Ein bisschen Munition. Das ist Rennen da jetzt am durch. Déjà vu. Ja. Was diesmal ohne Rollstuhl. nicht von hinten schießt, das wäre unfair. Ich habe hier irgendwas aufgesammelt. Sei es drum. Och, nö. Und wo ist denn Kommandante? Ja. Ganz ruhig. sehr gut Zeitung natürlich nicht und großes Hundi, Käfer und links, natürlich explodierst du in dem Zimmer, wo ich bin Heilung nicht viel, aber ein bisschen Okay, Kommandant Kommandante haben wir hoffe, das wäre der Kommandante gewesen. Ach du Scheiße! Ich habe nicht auf die Gesundheit geachtet. Ich schaffe es hier wieder Sniki durch. Ganz ruhig. Shh. Like. Da mich einer deckt. Konzept out. Okay, vor dahin. Konzeptart. Ich habe gerade gar keine Zeit für. Nazi Gold Kommandante Nicht mal Guts. Oh, Heilung. Das war eine Heilung. Alarmierender. Hier ist noch ein Kommandant. Ah, ich sehe dich. Alles ruhig hier. Ja. Was haben hier Willkommen beim Generalstab, Mitglieder, ein Haufen Arschlöcher. Habt ihr Arschlöcher, meine Odin-Codes? Naja, die Odin-Codes, das war das, was wir brauchen. Warum steht der noch? Wenigstens kein Kommandant hier. Geht's nicht durch, rate ich mal. Bin nicht der Kommandante. verfügbar. Na, sehr schön. Dann wäre ich doch safe gesehen. Ich grad, konnte gerade nicht aufheben. Kommandant. Ich habe es zum Schluss gekämpft Jetzt weiß ich aber, wo der Kommandant steht. Na toll. Na toll. Na toll. Und wir rein rein rein. Was ist denn das hier? Kann jemand sagen, wo ich hin muss? Oder kann ich mehr rennen? Dieser Bastard Käfer. Sind ich keine Wunde mehr? Sie mich nicht. Ooh. Hier lang rennen ist halt irgendwie auch nicht drum. Was will dieser Kieferhund? und ich bin bei tot? So, aber dann bin ich auch tot. Boah, meine Fresse, solche Arena-Kämpfe finde ich halt echt zum Kotzen. muss es Scheinbar alle ausschalten, Möchte irgendwie durchsneaken ist doch keine Option und tot. Spitz ist der große, der bemerkt mich. Das ist der große Super-Soldat und hat mich dann. Durch rennen ist definitiv nicht möglich. Ja... Spitz, er hat mich. Alter, was hältst du denn aus? Der noch lebt Ach, und explodiert er neben mir und Arena Kämpfe. Ich könnte im Strahl putzen. Ach, als ob verarschen mich nicht, als ob du mich schon gesehen hast. Was machen wir gegen den kleinen? Den kleinen hier. Ja. Den kleinen Roboterzeug. Hey, die Waffe hier. Das war ja richtige Scheiße. Wir hätten ja selbst den Duft gejagt. 15 Schuss habe ich darauf. Das hat nichts. Treffen muss man dann natürlich noch. Irgendwie Heilung oder so. Denke mit der Waffe bin ich nicht schlecht beraten, aber... Den möchte ich gern so... Also großen noch muss man den großen energie ausschalten. und jetzt hier die übersicht bewahren was macht er jetzt hier und warum bin ich schon wieder tot Noch lebe ich. Der Große ist schon tot, oder? Ach, verdammt. Ich hätte den Großen schon. Den großen und den kleinen das hier sehr gut. Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein. Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein. Das war ja jetzt wohl. Ich kann jetzt zwei Waffen nicht schießen. Wo ist denn hier noch ein? Ich mache hier gar keinen Schaden. Warum treffe ich den Arsch nicht? Warum steht ihr noch? erkennen. Warum? Wie stark ist der? Das ist ein Soldat. Was bin ich gesehen? Ich ging drei Soldaten. Habt ihr das gesehen? Ja, das habt ihr gesehen. Zeig im Let's Play. Das Spiel will mich doch verarschen. Das ist zweitniedrigste Schwierigkeitsstufe. Könnt ihr mir das glauben? Jetzt kommt der Kleine. Alter. Also. Glaubt man ja nicht, dass das niedrigste Spiel ist. Das ist. Weißt du, was fick dich, Spiel? Also, das, das bei Wolfenstein. Bei Wolfenstein. Bei Wolfenstein, den New Colossus. habe ich das. Äh, nee, bei. Den New Order habe ich das wirklich kapiert. Das war leicht. Das war machbar. Das ging in der normalen Stufe. Aber hier ist ja wirklich... Das ist unnormal. In manchen Orten ist das wirklich... hier Zumindest kein versteckung wie, wie viel ihr aushaltet, ist? ist unglaublich. Und wer treffe ich? Kennt von euch oder Dann seid ihr die absoluten Supersoldaten? Seht ihr das? Okay. Ich fühle mich so nicht auf die verschwenden müssen. Das Mit war Kunder. doch. Wir sind overpowered. Das wirst du mir noch nicht verraten. Ich hab da 30 Schuss auf einen Soldaten. im Zweifelsfall einfach draufhauen. Ja, manchmal hilft es draufhauen nicht. Da kam ich hier. Wo muss ich hin? was hier, was wie die odin aussehen? auch, sehen, auch sehen. Ich schreibe mir bestimmt schon in die Kommentare, siehst du das nicht, das haben wir schon längst gesehen hier. direkt vor dir. Und man sieht beim Zuschauen, sieht man immer mehr als man im Spielen sieht. Kommandozentrale, kommen wir dann rein. Durch den Boden. Irgendwo muss genug im Boden sein. Oder wie? Ich begreife es vielleicht noch nicht. Soll ich hier zurückgehen? Und das soll ich nicht. Hier man zentrales aufgeräumt. Okay, das können wir uns nicht mehr angucken Normalerweise ist ja eigentlich so ein Symbol, was uns sagt, welchen wo, Punkt wo, wo wir weiter gehen sollen. Da kamen man nicht rein. Da kommen wir aber auch nicht durch. irgendwas ist. Irgendein irgendwas, was uns weiterhilft, wenn wir weiterkommen, dann blicke ich es nicht. Hier ist ein Raum, durch den wir theoretisch durchsneigen könnten und durch die Klappe da hochkommen könnten, aber eine Decke schweben können wir nicht. Die Lüftungsschicht könnten wir... benutzen eine ähm. In die Türen tut's auch nicht. ja nö, wir sind hier gefangen. Und zwar keine Odin codes. schaut. Okay. Und wer bitte hätte das denn ahnen sollen? der Grund ist der hier, der Globus hier während des Kampfs nicht kaputt gegangen. Muss ich gerade wirklich mal in den Work reingucken. Der Klumpus, der den Kampf überlebt hat, weil ich davon aus, dass der wirklich solide ist. Okay, das hat jetzt hier wirklich starke Fighter welps Oh, den kurz besorgen. da haben muss. Odenkot, wo seid ihr?